Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Tricks- und Tipps-Video. Ja, yeah, die Serie ist fortgesetzt. Wir haben letztes Mal die Kategories in den Signalen und Waypoints eingeführt. Und heute ist das lang erwartete ja, Tutorial, wie man denn ein äh, Google Maps Bild auf seine Map klatscht. Das ist ganz einfach. Dazu gehen wir einmal hier in die Startseite von Transport Fever, gehen unter Lexikon, äh, Transport Fever und dann haben wir unter L Luftbilder als Konstruktionsvorlage nutzen. Das öffnen wir einmal mit dem Mausrad, äh, denn wir brauchen gleichzeitig auch noch alle Kartengrößen. So, diese zwei brauchen wir und schauen wir uns doch erstmal diese Seite an. Ähm, falls ihr gerade selber dabei seid, eine Highmap zu erstellen, darauf, also das darauf möchte ich nicht weiter eingehen, da gibt es schon genug Tutorials, ähm, da könnt ihr hier gerne Terrell.party benutzen und wie man das Ganze erstellt, ähm, wie gesagt, könnt ihr gerne bei Mario Tato vorbeischauen, ähm, der hat es gut gezeigt, ansonsten wüsste ich jetzt äh, aus dem Kopf... Ich glaube, Maverick hat hat es Maverick auch mal gemacht. Ich weiß gerade nicht, ja. Ich möchte nicht zu viel sagen. Äh, auf, auf jeden Fall einfach mal bei YouTube eingeben, ähm, Transport Fever High Map erstellen. Und ähm, ja, falls ihr schon eine Map habt, dann überspringen wir das Ganze und äh, ihr steigt dann später wieder ein. Genau, ihr müsst euch merken, äh, falls ihr eure Map euch erstellt, welchen Bereich ihr euch erstellt habt, welche Größe ist auch wichtig und welche Größe ihr nachher äh, in-game haben möchtet. Dann schlägt der liebe Snowball hier Geoportal Thüringen vor. Ähm, das ist, äh, ja, ich glaube, das ist ein Privatprojekt, ähm, wo man sich sozusagen High-Definition Satellitenbilder run runterladen kann. Ich komme mit der Webseite nicht ganz zurecht. Wer sich da irgendwie mit auskennt, kann mir gerne mal schreiben und mir irgendwelche Tipps geben. Ich habe mir das auf jeden Fall angeguckt. Das Geoportal gibt es auch nicht gibt's nicht nur für Thüringen, sondern ich glaube, das gibt es für jedes Bundesland. Aber wie gesagt, ich komme damit nicht zurecht. Ich habe alles probiert und ich zeige es euch jetzt einfach mit Google Maps. Deshalb können wir auch Schritt 2 überspringen und gehen dann direkt zu Schritt 3. Falls ihr eure eigene Map erstellt, ist ja klar, ihr produziert die High-Map und müsstet halt dem hier euer ähm, Google Earth oder Google Maps Bild draufhauen. Dazu empfehle ich euch ganz einfach Google Earth. Äh, ihr könnt auch Google Maps nehmen, aber ich finde, dass Google Earth äh, schärfere Bilder macht und falls ihr beispielsweise ähm, Köln auf eure Map haben möchtet, Könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt jetzt einmal hier von groß einen Screenshot machen. Äh, bringt euch aber alles nichts. Denn beispielsweise mit meiner Größe, ja, hier, ähm, das wäre eine Kartengröße von 5,5k. Das kommen wir gleich zu. Ähm, das ist, ich kann es euch kurz zeigen, wir haben hier die Größen, ähm, riesig und größenwahnsinnig. Riesig ist 5k. So ist es in, in, in unserer Sprache. Und größenwahnsinnig wäre 6k. Ähm, Schlussendlich könnt ihr euch ausrechnen, 5,5k liegt zwischen hier und hier. Falls ihr euch äh, eure eigene Map erstellt, könnt ihr jede Kartengröße nehmen, die ihr möchtet, aber falls ihr äh, das Spiel nicht zu sehr fordern möchtet, nehmt bitte hier die Standardwerte. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wie groß meine Map ist, aber wir nehmen jetzt beispielsweise an, ihr möchtet eine 4k, das wäre eine große Map im Maßstab 1 zu 1, das wären 16 mal 16 Kilometer, genau. Wir finden auch im Lexikon, äh, den Bereich High Maps erlaubte Abmessungen. Das ist natürlich unter, unter dem Buchstaben H. Hier seht ihr die Pixelgröße der jeweiligen Maps. Das ist auch wichtig, denn wenn wir eine große 1 zu 1 Karte erstellen, dann haben wir 4097 mal 4097 Pixel. Ähm, dazu müsst ihr logischerweise, falls ihr größer gehen möchtet, müsst ihr den Debug-Modus aktivieren. Ähm, ansonsten bringt ihr euch einen Fehler. Genau, also wir haben nun unsere Highmap erstellt und wir möchten nun unser Google Maps Bild drauf machen. Ähm, dazu habe ich äh, etwas angewendet, was jetzt vielleicht etwas blöd klingt, ja, aber ich habe mir gemerkt, wo mein Terra.party. Bereich ist und habe mir aus diesem Bereich 16 einzelne Bilder gemacht, ja, das heißt bei mir der Schnitt ist e etwa hier der Autobahn entlang, ähm, geht dann hier an dem Wald entlang und hier unten bei Siegburg ist dann auch der Schnitt von der Karte. Das heißt ich bin hier hingegangen, habe reingezoomt, habe hier äh, sozusagen meine linke obere Hälfte von meiner Map rausgesucht, habe davon mit Snipping-Tool, das findet hier, findet ihr hier, ganz normal bei Windows mit dem Snipping-Tool, ein Bild gemacht, das speichert ihr euch ab, und bin dann sozusagen immer weitergegangen, habe hier wieder ein Bild gemacht, bin weitergegangen, habe hier ein Bild gemacht, und so weiter, und so weiter. Bis ich, äh, bis ich halt 16 Bilder oder 16, 20 irgendwie so Bilder hatte, und habt die dann mit Photoshop zusammengefügt. Falls ihr Photoshop nicht habt, könnt ihr euch gern GIMP runterladen. Das ist kostenlos. Und da macht ihr die einzelnen Bilder als eine Ebene rein. Macht die transparent und fügt sie zusammen. Ansonsten, wer es nicht so detailliert haben möchte, kann auch gerne von weiterer Entfernung... Ja, aber ihr seht schon, was möchtet ihr hier nachbauen. Das geht einfach nicht. Das heißt, ihr müsst einzelne Bilder machen. Und die dann zusammenfügen. Oder ihr, äh, ihr kämpft euch hier mit dem Geoportal durch, denn da bekommt ihr High-Definition Auflösungen in jeder Größe, die ihr möchtet. Aber ich möchte euch zeigen, wie es ich gemacht habe, denn die Leute fragen ja immer. Genau, dann haben wir hier unsere High-Map High -Map erstellt. Das wäre in diesem Fall äh, diese hier. Das ist die fertige zusammengefügte Highmap aus 16. Ich glaube, es waren 20 Bilder, ähm, habe ich jetzt einfach mal hier abgespeichert unter test3.jpg. Das können wir nun gerne öffnen mit GIMP. Das dauert immer ein bisschen. Ich empfehle euch immer das neueste GIMP zu haben. Das wäre in diesem Fall. Ich glaube, es gibt schon aktuelleres, aber ich habe noch 2.10 drauf. Und bevor wir jetzt hier irgendwas machen, schauen wir mal kurz in, äh, den fever Ordner rein. Da müssen wir einerseits unter RES rein, also nicht unter Mods, sondern in den normalen RES Ordner, in die Textures und, wo haben wir's? Terrain. Denn hier haben wir die Level-Colors.tga. Die empfehle ich euch, Zieht die irgendwo euch runter, also nicht jetzt irgendwo hinziehen, sondern mit Steuerung C und Steuerung Frau. Äh, zieht die euch in irgendeinen Ordner, wo ihr sie wiederfindet, denn wir machen davon ein Backup. Das steht auch extra da drin, dass wir das machen sollen, dass wenn das nicht funktioniert, dass wir die normale Standard äh, Transport äh, Hintergrund wieder haben. Ja, Das heißt, speichert es euch auf dem Desktop ab oder sonst irgendwo, wo es wiederfindet. Das ist die eine Datei, die andere wäre nochmal unter res-shaders-misc. Und hier speichert ihr euch bitte die terrain-gen.fs underline ab. Alle anderen bleiben eh nur diese zwei. Dateien werden von uns für das Google Maps Bild umgeändert. Gut, dann sind wir hier in Gimp. Wir haben ja wie gesagt... Uh, unsere ähm, unsere Google Maps oder Google Earth Bild haben wir jetzt zusammengefügt und das möchten wir nun abspeichern. Da, dazu gehen wir hier unter Exportieren und nun müssen wir den Pfad finden. Das wäre bei mir Steam, Steam neu, äh, wo haben wir Steam Apps, wir kommen in Transport Fever und dann gehen wir wieder unter Rest Textures und Terrain. Dort suchen wir die Level-Colors.tga. Nun wählen wir hier bitte TGA aus. Das wäre... Genau, hier haben wir TGA. Ich mache gerne hier oben wieder die Endung weg. So, weil dann ist klar, dass es so abspeichern soll. Er soll es bitte als Level-Colors... Äh, Level Underline Colors abspeichern mit dem TGA. Genau, dann würdet ihr auf Exportieren drücken. Ah, okay. Gut, dann lassen wir hier TGA. <lacht> drücken auf Exportieren. Und würden das Ganze einmal ersetzen. Ich drücke natürlich... Ich kann, glaube ich... Nein, ich drücke... Also ihr kommt auf Ersetzen und dann kommt, öffnet sich nochmal ein Fenster. Dann müsst ihr einfach nur auf OK drücken. Aber ich tue das natürlich nicht überschreiben. Und dann hätten wir ähm, das schon mal geändert. So, dann können wir das wieder schließen. Gehen wir nun zu der Terrain Underline Gen FS. Dazu öffnen wir nochmal schnell unser... Google Chrome oder sonst irgendeinen Internetbrowser den ihr verwendet gehen nochmal unter den Lexikon-Eintrag der Luftbild als Konstruktionsvorlage und nun ziehen wir hier einen Quellcode den wir nun in diese .fs-Datei einfügen müssen dazu können wir hier oben den Inhalt kopieren einfach mit Steuerung C kopieren gehen zurück zu unserem Ordner und öffnen diesen Ordner auch wieder im, von mir empfohlen mit Notepad++. So, da, da wir davor eine Backup-Version erstellt haben, äh, kopieren wir oder markieren wir, nicht kopieren, sondern markieren wir alles und setzen das vom Forum ein. Wichtig ist hier, dass wir nun hier unsere Größe eingeben der Hi map ja, das heißt, dafür bräuchten wir wieder das hier. Ja, ihr habt beispielsweise jetzt eine große Karte im Maßstab... Ich nehme jetzt Maßstab 1 zu 3. Gibt's hier gar nicht. Es gibt 1 zu anderthalb. Okay, ich weiß nicht, warum man das so komisch gemacht hat. Dann nehmen wir einen... Entschuldigung. Dann nehmen wir eine mittlere Karte im Maßstab 1 zu 2. Das wären 3.073 mal 6... mal 6.145 Pixel, das müssen wir exakt, exakt so hier eintragen, das heißt 1073 mal 6145 ja, hier hinter dem Schrägstrich, Schrägstrich, das äh, erkennt das Programm nicht, da steht was ihr machen müsst, hier steht Replace your HiMap Size, genau, mehr müssen wir nicht machen, das ganze abspeichern, Uh, ihr ladet dann Transportfever, beziehungsweise dann eure Map neu und ihr habt dann sowas hier unten drunter. Wenn ihr das nicht mehr möchtet, dann ladet ihr die Backup-Dateien wieder rüber und dann müsste das Ganze wieder mit den normalen Texturen funktionieren. Genau, falls ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, Probleme oder sonst irgendwas, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch noch was. Ciao!